Guten Morgen, die Nachricht des gestrigen Tages war im Bereich der Medizin mit Sicherheit die aufsehenerregende Doppelblindstudie die im Journal Respirology den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox, veröffentlicht wurde. Paracetamol, das in Deutschland neben Ibuprofen bei grippalen Effekten meistgenommene Schmerzmittel bei zumindest selbstmedikamentöser Behandlung ist nicht nur als wirkungslos bzw. Ähm, also in Bezug zumindest auf die Grippe deklariert worden, sondern man hat offen Bedenken geäußert, dass dieses Medikament, also Paracetamol, die Wahrscheinlichkeit an einer Grippe zu sterben Erhöht, also die Mortalität. Die Begründung liegt darin, dass Paracetamol ähm, das Fieber senkt, was für viele Menschen in erster, Insta in erster Instanz ein Erfolg ist oder als Vorteil erscheint. Aber das Fieber, das wird in Fachkreisen als eine physiologische Reaktion des Körpers aufgefasst, um die Krankheitserreger zu bekämpfen. Eine Hemmung des Fiebers ist pauschal gesehen nicht sinnvoll, weil man dadurch gegen den Körper arbeitet. Das Fieber ist nicht die Krankheit, sondern es ist nur ein Symptom. Turm, was den Körper eben in die Lage versetzt gegen die eigentliche Krankheit zu kämpfen. Paracetamol, Zetamol, wie andere fiebersenkende Mittel, haben zudem in Tierversuchen sogar eben auch die Sterblichkeit erhöht. Auch dazu habe ich euch die Studie unten in die Infobox gepackt. Entsprechend leitet man davon ab, dass da durchaus Gefahren für den Menschen existieren könnten. Paracetamol-Enthusiasten und natürlich auch der Hersteller selber, der weist auch immer wieder auf eine entzündungshemmende Wirkung des Medikaments hin und damit auch eine unterstützende Wirkung bei grippaleffekten. Aber diese entzündungshemmende Wirkung, die konnte bisher wirklich nur, habe kein Gegenbeispiel gefunden, in vitro, also im Reagenzglas beobachtet werden, in einem menschlichen Körper. Ich habe extra nochmal recherchiert, konnte dies noch nie zweifelsfrei festgestellt werden. Und ja, also in dieser Studie, die ich euch unten verlinkt habe, mit den Menschen, da wurde in einer Gruppe äh, wurde Menschen mit einem grippalen Infekt in zwei Gruppen geteilt. Den einen hat man Paracetamol gegeben und den anderen ein Placebo. Die Viruslast wurde vor der Behandlung gemessen und danach. Und es stellte sich heraus, dass der Körper bei den Patienten, die mit mit behandelt wurden, keine kleinere Viruslast aufgewiesen haben, wie man erwarten würde bei einem Medikament, sondern Sogar eine leicht größere als die die mit einem Placebo behandelt wurden. Das ist sicher für die meisten Deutschen ein absoluter Schock und äh, ja, vergleichbar wenn man plötzlich herausfinden würde, dass Aspirin gar nicht gegen Migräne hilft, sondern der Körper das entweder alleine wieder auf die Reihe bekommt oder wir von einem Placebo Effekt reden müssen. Was natürlich bei einer Studie mit einem Placebo als Konkurrent nicht gemacht werden kann die meisten Menschen, die nehmen ein Medikament erst dann an, ein, wenn sie so an der Spitze der Erkrankung stehen, wenn es nicht mehr geht, dass die Beschwerden so hoch sind, dass es schon der Kulminationspunkt quasi ist der Krankheit. Dann ist es aber so, dass die Krankheit dann meist vom Körper in den nächsten Tagen sowieso ausgerottet und ausgeschaltet wird. Und der Mensch aber dann glaubt, das liegt an dem Medikament, was ich dann am Kulminationspunkt eingenommen habe. Und warum tut er dies? Da kommt wieder unser Gehirn ins Spiel, die Mustererkennung. Unser Gehirn verbindet Dinge die gar nichts miteinander zu tun haben und für das Hirn ist das dann die Wahrheit, die eigene Erfahrung ist die Wahrheit, ganz unreflektiert, unbewusst. Wunderbar auch bei den gängigen Verschwörungstheorien zu beobachten, wie der gesunde Menschenverstand komplett außer Kraft gesetzt wird. Bei vielen Medikamenten ist das eben so, äh, man assoziiert ein, ein, ein unabhängig von den äh, Medikamenten einsetzt, einsetzendes Ereignis was sowieso gekommen wäre mit dann dieser Tablette, weil man es eingenommen hat. Und das macht man, äh, ja. und das macht man auch in diesen Placebo Versuchen zu nutzen. Wenn der Mensch nie Tabletten kennengelernt hätte äh, und er würde krank werden und man würde ihm dann so einen kleinen weißen Stein anbieten wird da niemals ein placebo Effekt ausgelöst äh, werden, weil die ja nicht assoziieren, dass das könnte mir helfen. Dann ist Hirn das einfach nicht kennt. Daran sehen wir wieder, wie beeinflussbar wir sind und, ja, und wie die Menschen quasi Jahrzehnte Paracetamol eingeworfen haben und äh, ja, ohne dass es wirklich eine, eine positive Wirkung auf die Krippe hatte, vielleicht sogar eine negative. Man hat die Reduzierung der Schmerzempfindlichkeit wahrgenommen und mehr nicht. Und, ja. Und natürlich erkennt man dann auch wieder die, die Macht der Industrie und der Wirtschaft wie statt einem Apfel der wahrscheinlich hundertmal ja, besser geeignet wäre eine Krippe zu bekämpfen ein äh, Pressling aus Chemikalien die wahrscheinlich nicht mal einen Cent äh, kosten, schönen Namen noch Paracetamol und ja, das wird dann empfohlen. Das ist die Macht des Geldes. Und da muss man wirklich an allen Ecken aufpassen und bewusst sein was man tut, aber natürlich auch nicht panisch werden und komplett den Verstand verlieren. <lacht> Denn ehrlicher Journalismus, idealistische Politiker und die Freiheit der Gedanken sind nach wie vor vorhanden und müssen gepflegt werden. Daher äh, gibt's auch diesen Donnerstag meinen Let's Talk. <lacht> Geile Überleitung. Äh, Ja, und wie immer alle Themen sind erlaubt äh, solange es um die Gedanken an sich geht und nicht um die praktische Ausführung äh, oder entsprechend äh, das Schaden von anderen Menschen. Wie immer. 20 Uhr gehts los und nächste Woche äh, zu Weihnachten fällt das natürlich dann wahrscheinlich aus, je nachdem wie am Donnerstag der Andrang ist werde ich eventuell nächsten Mittwoch eine Ersatzsendung machen oder einfach mal eine Woche ausfallen lassen. Ja, also Thema des heutigen Tages. Paracetamol und äh, ja, wie ein nutzloses Medikament erzählte sich auf dem deutschen und internationalen Markt äh, durch das fehlende Vertrauen der Menschen in die Selbstheilungskräfte und des eigenen Verstandes äh, ja, oder auch gesunde Ernährung natürlich etablieren konnte. Und ich bin mir sicher, dass es auch noch andere Medikamente auf dem Markt gibt. Denn bei den Medikamenten wird ja, vor allem die sogenannte Unbedenklichkeit getestet und weniger die tatsächliche Wirkung. Ne? Wenn es ungefährlich ist, darf es den Markt. Ne? Also von daher immer wieder mein Aufruf, euch ein medizinisches Grundwissen selber zu erarbeiten und Aktuelles Fachwesen, Fachwesen möglichst ja, täglich zu erneuern. Ein Arzt sitzt meist 5 Tage in der Praxis und ist froh, dass am Wochenende die Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Der hat ja, gar nicht die Zeit und auch die Motivation, immer am Nabel der Zeit zu sein. Er hat seinen Job, er hat sein Geld. Das ist das, was für die meisten Leute zählt. Und ich garantiere euch, 50 der Ärzte würden, wenn ihr morgen zu ihm geht und sagt: Ich habe Grippe hilft mir Paracetamol? Euch die Antwort geben? Ja klar, kannst du nehmen. Ja, also Hört auf den Ärzten blind zu vertrauen, informiert Euch selbstständig, aber erst nachdem ihr wirklich die medizinischen Grundlagen erlernt habt, damit ihr im Internet den ganzen ja, esoterischen Schund und den ganzen monetär begründeten manipulativen Schund abschneiden könnt und ihr dann in der goldenen Mitte die Wahrheit findet. Es gibt sinnvolle Medikamente, es gibt auch gute Ärzte und es gibt auch vertrauenswürdige Forschungsergebnisse. Aber es ist eben nicht immer leicht, diese zu identifizieren. In diesem Sinne werft euer Paracetamol in die Donne und bei einer Krippe hilft. Frische Luft, viel Wasser und ja die Liebe eurer Familie und eurer Freunde. Wir sehen uns morgen früh wieder, wahrscheinlich mit dem Thema, wie früher Brötchen gebacken wurden und wie dies. Heute geschieht. Mein Papa ist Bäcker und ja, da gibt es da gibt's einiges zu berichten. Aber mal sehen, äh, was die aktuelle Lage bringt. Wenn mir eine neue News kommt oder irgendein aktuelles Ereignis, nehme ich darauf natürlich äh, da eher Bezug als für so ein Thema, was ich jeden Tag bringen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.